Unsere Zukunft, Luke. Kane. Völlig irre. Keines deiner Worte wird daran etwas ändern. Unser Schicksal als böse, untote Kriegsherren zu akzeptieren, auch nicht. Das tue ich nicht. Wir können keine Zukunft ändern, die wir nicht vollständig verstehen. Vertrauen wir, Lord Raiden. Können wir ihm trauen? Offenbar führte er uns beide in den Tod. starben bei der Verteidigung unserer heiligen Städte. Das Unterreich muss dafür büßen. Wer auch immer hier war, wusste, wie er die Fallen umgeht. Weißt du es auch? Man zeigte es mir nie. Wahrscheinlich hast du da nur nicht aufgepasst. Beachte das Muster. Wähle den richtigen Moment. war leicht. Was kommt jetzt? Einiges. Flammenspeier, Speerfallen, Giftgas. Sollten wir die vielleicht umgehen? Das war ich nicht. Aber ich. Skorpion, du musstest ja diese Zeitfusion überleben. Ihr werdet Chroniker nicht davon abhalten. Meine Familie und meinen Clan zurückzuholen. Falls Scorpion uns nicht tötet, tun es diese Fallen. Finde einen Weg, sie auszuschalten. Mal sehen, wessen. Ich kann mir Kung Lao nicht spielen, deswegen nehme ich Lucane. So. ich habe es probiert, ich kann den wirklich nicht gut spielen. Ein Kumpel kann ihn super, ich kriege den nicht wirklich hin. Ich weiß nicht, was die Shaolin-Haltung bringt, wir lassen das mal. Ist eh nicht nötig. Kann ich da nichts senden? Ja, kann ich. Cool. Ja, okay, Scorpion, du bist cool. Ich hasse den Scorpion, den alten. Seit halt, ich weiß, wegen Hanzo Hasashi, die Original halt. Also der richtige Scorpion, der lebendige. Der hatte so eine coole Story eigentlich. Und dann kommt dieser Scorpion, der einfach so: Ja, ich will Rache, oh, ich bin böse, mohaha. <lacht> das passt mir einfach nicht. Ich will eigentlich nicht sterben hier, bitte. Nein, der... Okay. Ich wollte meinen Fatal nicht einsetzen in dieser Runde eigentlich. Verdammt. Block, block, block, block und Dreieck. Boom! So. <lacht> ja, Raiden hat natürlich gesorgt dafür, dass die zwei sterben und böse werden. Das wussten die natürlich nicht. Ich finde das gerade heftig. Ich meine, ich stelle dir vor, ich finde jetzt raus, Ja, ich komme aus einer anderen Zeitlinie und ich bin ein Arschloch. Ich bin eh ein Arschloch, ich meine, ich mache diesen geilen Drachentritt. So, ich hoffe, da bringe ich mich noch mal runter, ich will meinen Fatal Blow einsetzen, ich finde den cool. Dazu so ein Feuerdrachen, den er macht. Aber ja, ich, ich, mich nervt so ein bisschen, dass ich gerade Hansu verprügeln. Wobei es ist der alte Scorpion, der wird schon hoffentlich noch besser werden. Also ja, er wird ja besser in der Zukunft, weil er wieder ja zu Hanzo wird. Ja, noch ein bisschen, noch mit. Uh, ich glaube, das, das überlebe ich. Das sollte ich überleben. Ja, der hat schon 160 Damage durch, nicht immer noch 180 live. Der wird 100, 330 Schaden, normalerweise 310, okay. Ja, irgendwas um das um 300 bis 330 ist normalerweise. Cool. Mal schauen, ob Sch äh, Lao es geschafft hat. Er derbt sich aus der Szene raus. uns nicht gegen ihn auf. Wir kennen unsere Tode. Unser Unvermögen ist daran schuld. Ihr wurdet getäuscht, Luke. In Wahrheit hat Raiden euch ermordet. Raiden hat euch getötet, weil ihr ihm im Weg standet. Du lügst, Jade. Ja ist auch wieder die böse Shade, die ich nicht mag. Ich habe ihren Skin sofort gewechselt, dass ich einen lebendigen Gewächs gekriegt habe. Der einzige, der nicht noch tot spielt, ist tatsächlich äh, Skunglau, weil er cool aussieht eine geile Rüstung. Doch, das war der Drachentritt, wusste ich doch. Und dann müsste das der Radtritt sein, aber der muss connecten, damit er funktioniert. Okay, das war. Ah, ne, das ist nicht mein. Ehr, ich dachte schon, ich habe Fatal kassiert gerade. Das wäre nicht so schlimm gewesen von den Life-Points her, aber. Eigentlich wäre es sogar gut gewesen, dann hätte sie nicht mehr für zweite Runde. So muss ich jetzt hoffen, dass sie nicht einsetzt. Radtritt, Radtritt, Radtritt, los! Ja, mit diesem komischen Sch Schema kann sie ähm, Projektilen ausweichen sagen ich allen von denen hier Nein, machen wir nicht. Du stellst mich nicht auf die Probe. Die nächsten Wiedergänger wir selbst sind. Was dann? Dann kämpfen wir, Kung Lao. Götterälteste, ich suche euren Rat sind in Gefahr die, die Gefahr ist für wahr, wahr ernst, Raiden. Jedes Leben wird, einem wird in Temporal einem temporalen Armageddon, Armageddon ausgelöscht. Selbst wir Götterältesten. Unsere, Unsere Macht, schwindet Macht schwindet bereits. Ich werde kämpfen, Setrion. Doch wie? Du musst Chronikas Schloss finden und die Kontrolle über ihr Stundenglas übernehmen. Nur dann wird der Lauf der Zeit wiederhergestellt. So wird es geschehen. Sprich zu, zu uns, Raiden. Diese Zeitfusion hat mir meine Zukunft offenbart. Dass meine Champions fallen. Dass ich zum Tyrannen werde. Wenn Chronika bezwungen ist, bin ich dann an diese dunkle Zukunft gebunden? Die Wiederherstellung der Zeit wird nicht dein Schicksal bestimmen. Du formst es selbst. Zurückzulegen? Sie sagten, ihr würdet kommen. Sagt wer? Zukunft mag tragisch sein, aber das ist nicht Lord Raidens Schuld. Allein Shinnok's Unheil hat euch beide verändert. Shao Kahn brach mir in der Arena das Genick. Raiden hat es kommen sehen und nichts unternommen. Ich hätte Shao Kahn besiegt, aber Raiden wollte den Ruhm selbst. Sein Blitz hat mich niedergestreckt. Nein, das glaube ich nicht. Eines Tages wird Raiden dich verraten. Du werden wird mir schlecht. Trotzdem hat Rayden keine Schuld. Du stehst den Konikas Schuld. Sie rettete dein Leben, als sie die Zeit anhielt. Ich dachte nicht, es trotzdem macht cool, la noch damit wir mit allen gekämpft haben. Ein Teleport hat doch noch einen. Schau den Knall ist nice. Bhutan ist auch geil. <lacht> Lol. Boom, so geht das. Aber ich finde Z-Tut immer geil. Vor allem in Close Combat, das Z-Tut echt gut. Clue es sind wir aufeinander getroffen. Ist es nicht so die erste Regel der Zeitreise? Man sollte es nicht, nicht, sich nicht selber treffen. Da fehlt ein Schnitt im Hals übrigens. Äh, ich hoffe, ihr hört den Regen draußen nicht. Nee, es geht richtig hart ab und er tropft auf dem Fensterbank. Aber es soll schon gehen. Also ich kann den Strudel nach vorne schicken mit L1 ja, mit R1. Ich mag den Grab von dem. Kommt er da vielleicht zurück, wenn ich das mache? Nee, aber, aber töte mich jetzt nicht. Nee, das geht nicht. Cool. Okay, trotzdem zerbreche ich einfach. Du Schande über unsere Familie. Geht's nur mir so, oder sagen Sie vielleicht die Wahrheit? Zerbrech dir später den Kopf. Wir haben größere Probleme. Zeit, mit jedem Tod und jeder Wiedergeburt werde ich stärker. Die Fiolen. Musterst du mich? Chroniker hat ein lebhaftes Interesse an dir. Deswegen rekrutierte sie dein Wiedergänger selbst. Die Na klar, wird sie das. Voll. Du, leid, mit Lucane ist einfach angenehmer. Der hat mehr Fähigkeiten, die mir gefallen. Ach so, ich kann hier extenden. Dann nehme ich die zwei mal rein. Ja, mal gucken, ob ich die einsetzen kann. Ah, ne, Viereck ist abbrechen. Okay, das war die falsche Taste. Ich habe zwei Auswahl und ich drücke die Falsche, ich Idiot. Ich mag bei Haltungen einfach nicht, dass man stillstehen muss zuerst. Ja, ich glaube, diesen Kampf werde ich verlieren und zwar richtig hart. Ja, ich sehe jetzt gerade den Sinn von diesem Kick nicht, ehrlich gesagt. Ich gehe jetzt extra kein X-Ray ein, also kein Fatal Blow, falls ich äh, genau das passiert. <lacht> falls ich verliere. Ich glaube nicht, dass ich da eine Chance gehabt hätte. Jetzt muss ich halt noch zwei Kämpfe gewinnen. Und ich nehme ganz kurz äh, Special Moves. Die Schalouin-Haltung komplett raus. Autsch. Nein, nein, nein, nicht die Falle. Ich hasse die Falle. Die ist so schlimm. Karis hat auch einen geilen Fatal Blow. Ich finde allgemein, die Fatal Blows sind echt gut gelungen von den meisten. Ich glaube ich ein oder zwei, die ich nicht so gut finde, aber die meisten sind eigentlich ganz gut. Auch die DLC-Charakter wie Joker und so danach, die werde ich auch alle noch verkaufen müssen. DLC-Pack-Charaktere kommen dann später mal. Die haben noch geile Intros finde es vor allem, ähm, wie hieß er? Spawn hat ein richtig nices Intro bekommen. Wo er so von der Kirchentur, sp Kirchenturm springt über ein Kreuz und so. Der ist recht gut gemacht. Ich weiß, ich sollte bei mit Blocken arbeiten. Ich kann, ich kriege das, ich bin eher so ein, ich hau drauf. Dabei ist Blocken hier eigentlich mega wichtig und sinnvoll. Ich darf mich nicht unbedingt treffen lassen, weil... Ich habe nicht extrem viel Leben. Wenn er mir jetzt ein Fatal gibt, dann ist fertig. Mir jetzt einen Fatal gibt. Ah, ich habe einen verkackt. Kann ich so lange rauszögern? Mal schauen. Na, fuck. Das könnte... Ich habe es provoziert. Erneut versuchen, natürlich. Ich bleib bei Lucane. Ich mag Shoukan Shou immer noch. Äh, ich nicht Shoukan. Kunglau. Ich komme jetzt auf Shoukan. Äh, uh, der lernt wahrscheinlich die Auswahl wieder. Dass ich wieder auswählen kann, weil ich nicht spiele, glaube ich. Ja genau, aber ich bleibe bei Lucane. Tut mir leid, Kung Lao. Ja, du musst es nicht, ich weiß. Cool. Geras sieht einfach nice aus. Ich finde den Charakter richtig cool gestaltet. Das nervt mich ein bisschen, dass die äh, Auswahl hier nicht bleibt, weil, ganz ehrlich, wer kann alle Charaktere so gut spielen, dass er die Moves auswendig kann, direkt? Ah, cool, der kann das auch in der Luft. Bringt zu nix. Die anderen fehlen, jetzt wusste ich's. Die anderen Feuerbälle. Nicht die Luft, sondern die niedrigen. Okay, die haben keinen Schwer. -Smoves. Zack. Nein, ah, der macht weh, der macht weh, ouch. So, ich werde jetzt nicht auf ein Fatal warten. <lacht> Auch wenn ich es gemacht, äh, wenn ich es machen könnte. Aber dafür habe ich ihn jetzt für Runde 2 noch übrig. <lacht> Ah, die haben ja kein Go. Die kämpfen ja direkt wieder. Ich habe jetzt auf ein Go gewartet. Weil in äh, PvE oder im PvP hast du dann Round 2 Fight oder Go. Das hast du hier nicht. Ich glaube der Drachentritt hat mehr Range als der Radtritt, kann das sein? Ziemlich sicher. Au, au, au, au, au, tu, Sau. Oh ja, oh ja, der hat einiges mehr an Range. So, das müsste eigentlich ein Hit sein. In der ersten Runde habe ich mit der Shaolin haltung rumgespielt, deswegen ging es nicht. Aber Garrus ist tot und wir haben die Fiolen. Immerhin etwas. unbedingt geschehen. Am Leben zu lassen wäre gefährlich. Wenn sie sterben, verschwinden mit ihnen auch ihre Wiedergänger. Wir brauchen sie zur Verteidigung des Todes. Und wieder einmal, Lucane, hast du das falsche Schicksal Die Untotenarmee des Unterreichs beschützt den Turm, während ich am Werk bin. Shao Kahn, wann lieferst du die Außenweltarmee? Bald. Sie wird mir gehören, sobald Kotal tot ist. Und was hast du erreicht, Sektor? Die Cyberlinkue Fabrik wird nach deinen Anforderungen modifiziert. Die Produktion übertritt die Erwartungen. Haben Sie gesagt, finden und ihr die Kontrolle über die Geschichte entreißen? Gelingt uns das, kann sich unser Schicksal ändern. Es stimmt also, was man uns sagte. Du warst in unseren Tod verwickelt? Ja, wäre die Zeitlinie weitergelaufen, hätten meine Entscheidungen zu eurem Tod geführt. Doch die Götterältesten versichern mir, dass eine solche Zukunft vermeidbar ist. Das ist nur eine von vielen möglichen Zeitlinien. Es fällt schwer, das alles zu glauben. Sei beruhigt, Kung Lao. Ich weiß jetzt, was kommen könnte. Ich werde keinem von euch Schaden zufügen. Ihr habt mein Wort. Danke, Lord Raiden. Wir müssen Chronikas Turm finden und angreifen. So erbittert und schnell wie möglich, bevor alles verloren ist. Was weißt du über Chronikers Auswirkungen aufs Erdenreich? Wir haben weltweit Orte mit schwerwiegenden temporalen Anomalien. Das Bild ist noch verschwommen. Unsere Kleine hat's drauf, oder? Ach, Cage. Ich bin nicht deine. Sonja. Sorry. Das kann man schnell vergessen. Wir konzentrieren uns auf Angriffe aus dem Unterreich in Verbindung mit Zeitanomalien. Hilfreich. Aber wir haben mehr Sorgen als nur das Unterreich. Das haben wir. Großmeister Sub-Zero meldet schwere Verluste bei seinen link Durch die Zeitfusion wurde sein alter Feindsektor wiederbelebt. Sektor? War er nicht der Großmeister, der vor Jahren die Lin Quay versklavt hat? Genau. Er reaktiviert und verbessert die Fabrik, die er gebaut hat, um die Lin Kui in Cyber-Tötungsmaschinen zu verwandeln. Zweifellos, um neue und noch mächtigere Cyber-Lin zu erschaffen. Vielleicht will Chronika sie nutzen. Und Sub-Zero? Schon losgezogen, um die Fabrik stillzulegen. Großmeister Hasashi begleitet ihn. Großmeister Hasashi? Hanzo Hasashi?